Drogenprävention wie jede Prävention ist wesentlich. Äh, jede, jeder Euro, der in Prävention gesteckt wird, braucht man nicht für die Rehabilitation. Und ich denke, dass viele gerade junge Menschen äh, gar nicht wissen, was mit den Drogen, insbesondere mit Crystal, sie anrichten können beim erstmaligen Konsum. Deswegen ist Prävention das A und O. Ja, also die, die, das Plakat ist natürlich äh, witzig gemacht, aber zeigt die Situation, wie es ist. Mit allen Drogen, vom Alkohol angefangen, das man ja als, als äh, leichte Droge gerne beiseite schiebt, bis hin zu den richtigen Drogen, die ja Probleme schaffen. Wir ja, haben die Sachgespräche, ganz tolle Aktion, dass die verschiedenen Akteure, die ja mit der Drogenprävention insbesondere zu tun haben, zu Wort kommen und vielleicht auch den einen oder anderen Multiplikator heute halt erreichen, die diese Botschaft nach außen tragen.